Mensch, heute habe ich den Lauf. Obwohl ich die ganze Zeit verkacke in den letzten Folgen und in den letzten Minigames, habe ich trotzdem noch irgendwie Lust weiterzuspielen und das Spiel einfach irgendwie. Ich weiß nicht, halt. fortzuführen, es durchzumachen oder wie auch immer. Auf jeden Fall wünsche ich euch ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Pflanzen gegen Zombies. Äh, ich bin die dass das natürlich nicht fehlen, ne? Und ähm, ja. In der letzten Folge haben wir leider nur die, zwei, die beiden gemacht. Äh, weil das auch viel zu lang gedauert hat alles und ähm, ja wir machen weiter halt mit zum bastisch aber bevor wir das machen wollte ich euch noch kurz was zeigen im Laden ich, ich gucke mir hin und wieder mal den Laden an so um zu überlegen was kommt mir jetzt nächstes und so bla, bla, bla. ich habe mir das hier angeguckt und ich verstehe ich glaube ich ich glaube ich verstehe jetzt was das macht für 2000 kann man äh, das was ich immer mache wenn ein äh, Walnuss halt kaputt gegangen ist dann kann man es direkt darauf pflanzen ohne das ohne die Schaufel zu benutzen ich finde das ist einfach dumm dass man sowas kaufen muss ich finde es dumm ich weiß auch wenn ich es machen ich meine Schaufel eben nehmen und dann draufpacken ich meine wow Spaß mit diesem 2k Ding vielleicht zwei Sekunden oder so wow das ist echt nicht wert machen wir weiter mit zombastisch hoffentlich ist wohl Modus fantastisch ha. Sorry. Um. Haben wir denn da schwimmreifen stab hoch springer äh, ja eigentlich ein ganz typisches level oder nicht Sieht aus wie so ein ganz typisches wasserlevel bräuchten wir da am besten wo ist die bombe ah, da. bombe am besten falls so was schief geht das ding zum runterziehen Was brauchen wir noch eine hochwalnuss für den da... Da passt das doch. Weiß nicht, noch vielleicht ein Eis? Oh, so ein Schnapper, ja komm. Keine Ahnung. Sieht für mich jetzt gerade auf dem ersten Blick aus wie ein ganz normales typisches Level, wie man es halt kennt. Hat aber eine mini Minigame Musik... Ach so! Das ist alles jetzt doppelt so schnell. Oh. Vier Wellen dafür auch alles ist doppelt so schnell. wie schnell schießt er denn dann? Pew, pew, pew, pew, pew, lol. Für mich ist das cool. Genau genau was will ich auch haben bei so einem wellen Ding, ja? Genau so, was will ich haben dann. dann dauert es aber mega lange, wenn ich die ganzen Sachen aufnehmen will. Hier, Sonnenenergie, Oh, Mann. Und den ganzen Tag so, äh so. Das lädt ja auch doppelt so schnell aus. Es ist einfach vollgespult alles. Es ist ein ganz normales Level, alles aber schnell. Ich würde es nicht eine Herausforderung nehmen, das ist einfach ein ganz normales Level, Mann. Oh. Ja. Herrlich. So, Zasch. Haben wir auch schon eine ganze Reihe. Da kommt doch schon der erste, dann können wir abschließen. Ich glaube, ich keine Probleme. Ja, ich nehme das mal dabei. Alles, alles in einem auf. Falls man so am Anfang des Videos nicht verstanden hat, äh, finde ich einfach besser. Wenn ich jetzt alles auf einmal aufnehme, ich habe eh nichts zu tun. Und ich meine, bin ich mir nicht sicher, so wie ich auf das aufnehme Videos Hey, ich hätte nicht gedacht, dass er durchkommt da einen hin oh man kacke so. da kommst du nicht drüber nein das habe ich gar nicht gesehen okay ist doch wenig schwieriger weil gerade so viel auf einmal, einmal abgeht okay ich habe nichts gesagt hilfe Ah, als ob der nach gleich noch mal dadurch kommt? Wie hey, dumm kann man sein, Mann? Oh man! Ich selber durch. Was machen die den jetzt? Ja, frisst das. Du nimm das. Bams. Okay, so was machen wir jetzt? Kann ich ein wenig Auszeit haben zum Überlegen? Nein, natürlich nicht. Er war auch sozial gewesen, oder? Kann da. Ähm so, da können wir noch so ein Eis packen. Eistypen hier packen. Komm, packen wir packen überall Warum nicht? Wir helfen mir ja auch Wow, wow, wow, wow, so viel Hilfe! So viel Arbeit! Was, der ist kommt Nee, nee, nee, nicht hier. Nee, nee, nee. nicht mit mir hier. Nee, nee, nee. Ja, nehm doch, Mann! Ja, das zasch, Nice. Bam. Den packen wir da hin. Hey, passt doch. Okay, die Schwierigkeiten sehe ich gerade nicht wirklich. Das ist alles schneller, aber trotzdem. Ich meine, so ein klein wenig ruhig, gut, dann packt, packt man das schon. So, weißt du? schnell aufsammeln, weil sonst, ja, hat man gerade gesehen, dieser ist einfach so, das ist einfach dann weg. Ohne Grund. So, Alter, wie viele haben wir denn jetzt hier? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, Bruder. Läuft? Läuft krass. Was mache ich mit den ganzen jetzt? Mit dem ganzen Geld, das ich hier bekomme. Äh, noch mehr hinpacken. Yeah, überall noch ein paar hinpacken. Warum nicht? Ich habe nichts, das ist mir so viel Geld, anzufangen von sagen. Naja. Zum Teufel, wie ist er da hingekommen? Ich hab's nicht gesehen. Oh, ich muss so ganz erklicken, zum Leiden, dass man das hört. Ja auch du. Ja, halt mal auf! Ja, kein Knusper, Knusper, neues Ey. Ich weiß es, dass ein Yeah. Okay. Mal hier das ganze, in, die ganze Energie, danke schön. So, oh, vorletzte Welle. Ich habe mehr als genug. Ich kann die ganze Zeit Bomben eigentlich spammen wenn ich will. Mach jetzt noch mal jetzt nochmal. Hier, bam! Das sabbiert schon die ganze. Das verschwindet schon die ganze, Zeit mit, die ganzen so Energie hier. <lacht> <lacht> Sehr davor. vor. Wir haben nicht wirklich zu so den Kindern, oder? <lacht> Ehrlich. schau mal, wie viel wir haben, man was hat ich viel was? nein, hör doch mal auch hier, das ist doch langweiler man nichts besseres zu tun als zu brechen oder? Nee, nee, nein da kommt nicht mal durch der folgt schon direkt oh, oh lol da die Sonne hinter dir weg mit dir Jetzt kommt einfach keiner durch Mann. Mal hier nochmal mal so einen hin, warum nicht? nicht so einer nochmal. mal. Hau ab! Niemand mag dich. Schnell, nimm alles! Ah! Okay. Sehr langweilig. aber also das kann ich... könnte auch... mal 12 spiel jetzt nicht mehr. Also dass du jetzt auflöst Ey. Ich sagen. Es ist sogar hier viel, viel schneller. Alles. Okay. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben wir noch. Okay. Uy, oh, die haben mich gehört. Die machen nochmal sowas. Okay. Hau den Zombie. Das kennen wir ja schon. Und ich mag das. Sollte auch gar nicht mal so schlecht da drin sein. Ich meine halt, sollte nicht so schlecht da drin sein. Ja. Ja, du ich das gerade so gesagt. Ich glaube, ich wollte es nochmal sagen. Okay. Alles ist das auch schneller? Oder ist das einfach das Minispiel, Minispiel, das halt einfach schneller ist? I don't know. hier, ich weiß. Es war auch ziemlich langweilig heute die die Modi die bekommen. Oh uh, Sonnenenergie für was? Ach so die die, die Dinger hier. Äh, machen wir das mal weg. Warum nicht? Ich bekomme mal nämlich Geld. Dankeschön. das mal weg hier. Sag, sag, sag. Was war denn eigentlich noch mal das Ziel? Hast also du einfach genug Zombies kaputt haben oder was? Ja. Ja, ungefähr. Okay. Hängt hey, mit euch. Haut ab! So, jetzt kommen die, die, auch die zwei Hits brauchen. Genau, die hier. Später kommen auch die, die drei Hits brauchen. Da wird schon krasser. So, Dankeschön auch oh, ich mache jetzt mal die sonnenenergie auf weil ich brauche die jetzt keine hilfe welche welt hatten wir das minigame ich glaube welt 2 äh, ich meine bereich 2 abschnitt 10 glaube ich war das ne? ich glaube schon weil das war halt hier ist halt hier dunkel alles also ich glaube schon dass es so war ja natürlich auch irren, ich glaube, ich glaube, ich... jetzt kommt's, jetzt geht's wirklich los, jetzt geht's los. Nach der Hälfte es wirklich los. Das sind die, die es jetzt brauchen, ja. Zack, zack, zack, zack. Ich bin gespannt, wie lange ich eigentlich für die, ähm... Ist schon... Die Rätsel brauche, ich bin gespannt, wie lange ich für die Hits brauche. Ich hoffe nicht so lang. Ich will, das, ich will das Let's Play wirklich nicht hinausziehen. Deshalb versuche ich ja auch so schnell es geht. Okay, mehr oder weniger zu verwenden. Ne? So, jetzt kriegen wir Probleme. Jetzt geht's los. Von ab. Spam. Ich habe das Gefühl, manchmal sind manche halt schneller als die anderen. Kann das sein. Ey, das bin ich nett, dass hier einer das so was ist. Nein, jetzt geht's los. Jetzt ist es schwieriger. Mann, nein. Was darf mir nicht passieren, dass ich rausklicke. Ich glaube das Gefühl, oder? Nein, okay. So, weg mit euch. Da komm, ah, Nein, nein, nein, nein, nein. Also, ich kann nicht mehr klicken, hört auf! Doch, ihr, ihr Toten. Okay, so, stopp. Jetzt ist mir zu viel. So, langsam mal klicken, weil ich kann nicht mehr. Okay, die letzten. Schaffst sogar ohne einmal, ohne hier ein so ein Ding zu benutzen. <lacht> Bam. Okay, huh, letzten fünf. das letzte Gefecht machen wir in der nächsten Folge, denn Leute, diese beiden hier sind mir viel zu schwer, das ist mir viel zu schwer und das hier bin ich auch viel zu dumm dafür. Ich glaube für die bräuchte ich auch am besten ähm, diese Upgrade Pflanzen, die ich bei Depi Daves Laden kaufen kann. Aber ich bin mir nicht sicher, soll ich die kaufen, soll ich es nicht, soll ich jetzt doch auf die 10 äh, Samenplätze Pack sparen oder nicht? Ich muss mal gucken, was ich da mache. Vielleicht habt ihr auch mal auch Tipps. Äh. Wir werden auf jeden Fall noch in dieser Folge Nussballing 2 reinquetschen. Äh, was? Neues Spiel. Achso, weil ich kurz außer Sinn reingegangen bin. Da das hier sich so schwer sein sollte. Mach, dann wir das mal. Drei Wellen. Oh nein, ist das so lang. Riesenwalnuss? Oh, die kenne ich gar nicht. Ach komm, der hat ihn noch getroffen. Warte, was macht denn so ein. Oh, lol. Wie groß das Ding einfach ist. Schaut euch das an. Ach so, das geht einfach in eine Richtung. Macht einfach die einzelnen Zombie kaputt. Okay, die sind. Und der, ja, die explodieren. Machen alles in der Nähe kaputt. Ja, ja, kann man schon. Warum? Okay, doch nicht. Ich spare mir die auf Und die Bomben Lohnt sich, ist glaube ich auch klüger Vielleicht soll man das auch so machen Blum Blum Ui, oh, nice. so, Hau ab du Trifft den da noch Nice Ja danke Hau da ab ihr Und weg, Ich hoffe die nächsten beiden äh, Minigames, die wir jetzt noch freischalten, also ich habe jetzt nach dem Level, aber nach dem Level schauen wir noch eins frei. Sorry? Äh, ich hoffe, die werden nicht so schwer sein. Ehrlich. Weil das hier ist ja natürlich nicht so schwer, merkt man ja. Hm. Zumindest sieht es nicht so schwer aus. Im ersten Blick. Vielleicht trollt das nur. Ja, ja genau. Ja, nice. Bam, bam, Kambi, so direkt mit euch. Erste Welle, Kommt jetzt. So, du bist schon wieder hier. Wie machen wir das? Oh. Oh, hier geht aber einiges ab hier so. BAM! Einiges geht hier los. Äh, wir... Euch am besten aber Mike hier. Tschüssi. Hier werden eine Bombe nötig. Boom! Oh, er hat überlebt den Geht's noch? weg mit dir. Ach komm. war so, hier weg auch. Oh, ich kann nicht mehr reden. Hier weg auch, ja gut, du ich. Äh... Trifft ihr die noch? Nein. Dann haut mal ab. Ja, auch mal ab. Oh nein, Michael Jackson! Hilfe! Was war ich denn gegen Michael Jackson? Okay, klar, das war irgendwie. Bam, bam. Bam, bam. Haut ab. Oh. Tschüssi. Tschüssi. Äh, ja kacke. Was mache ich denn? Bombe! Woo. So, du gehst weg. Du haust ab. Als ob die beiden noch leben. Ach komm, haut ab, beide. Niemand mag euch. Hm, hm, hm, hm. Hm, hm. Ich. Was wollt ihr denn jetzt hier? Bam und oh, treff ihn, treff ihn, treff ihn! Nee, kommst du nicht durch. Ich hab gesagt, du kommst da nicht durch. Schwerrich, du auch? Anscheinend. nimm es doch, nimm no, das Geld, mal. So, treffen die treffen Sie, treff die Hat niemanden getroffen, war ja klar. Na na na na na na. Na. So hau ab hier. Die explodiert jetzt alle mal. Ja, ja, ja. ja danke schön. So finde ich das nicht. So, so lobe ich mir das so. Ne? Hm. Ich finde chillig. Also, es ist keine Herausforderung, gar nicht, ne? So, Kombi. Bam! Ja, schade. Ich dachte, das ist eine richtig krasse Kombi. Bam! Aber. Fast. Haut ab hier. Hier oben könnt ihr auch mal abhauen. Langweiler. Oh nein, Michael Jackson ist wieder da. Hau ab, Michael Jackson! Mensch. Was mache ich denn? Warum tue ich da was hin? Bin ich dumm? Achso. So, weg mit dir! So, weg mit euch! Und weg mit euch! Mann! Michael Jackson, hör auf mit deinen Freunden! Hör auf, Michael Jackson! Ich will das nicht! Fans. Jetzt kommen die ganzen... Michael Jackson Fans. Ich weiß, ich bin auch, Alter. Ich mag seine Musik. Oh, Alter! Uah. Habt ihr gesehen? Oh mein Gott, Das war ja richtig krass. Hau ab. Hau mal alle ab, ey. Nein, kill noch Michael Jackson. Okay, jetzt wird's knapp. Jetzt wird's auch nicht mehr so chillig. Jetzt, nee, jetzt wird's überhaupt nicht chillig. Hilfe. Okay, Michael Jackson ist down. Immerhin, einer. Der da unten hat auch zwei. Okay, jetzt ist das ganz Oh mein Gott, was ist das für eine Kombi? Oh mein Gott, das Geld ist wichtiger als mein Leben. Bäms, Bäms, haut ab, haut ab, verschwinde Ronia! nicht. Haut ab, da unten, da unten, schnell. Ach, das ist war eine Giga. Naja, egal, da hat sich eher angeboten. Merke ich gerade. Geh auch weg, du dummer Ordner, Mann. Ich wollte da gar nicht draufklicken. <lacht> Boah. Sag mal ab da hinten. Mama mal Angst. So, tschüssle. Oh, kacke. Oh, kacke. Nein! Zu spät. Nicht unnötig einfach so hinnehmen lassen. Nur wenn gar nichts mehr geht. Bam! Wollt ihr noch mehr? Gerne doch! Bam! Michael Jackson wieder da. Hi Michael Jackson, Na, wie geht's? Komm, wir killen ihn. Bam! Uh, das wird ein wenig länger hier ja, für die Frage. Uh, habe ich nicht erwartet? Yes. Ups, das wollte ich gar nicht. Ich werde das eigentlich in die andere Reihe packen. Okay, so Michael Jackson wieder down. Ja Kacke, wo mach ich's hin? Da wo Michael Jacks ist. Och, Kacke. Geh mal eine normale. Oh, LOL! Oh, Kacke. Der Anflug ist schon mal down. So, letzte Welle. Jetzt packen wir doch alles in die Folge rein. Bam bam. Bombe! Lassen sie down. Du hast ab. Bist nicht der Anführer oder so. Denkst doch sowas nicht, Mensch. So, ihr hat auch alle ab. Bam! Oh. M -m -m -m Monster! Kju -kju. Nice! 30.000! Yay! <lacht> okay. Pogo okay, wir haben noch vier weitere vor uns, Leute. Uff! ob hier, glaub ich glaube, ich meine Aufnahme aufnahme schon mal auf. Äh, ich bin mal gespannt, ob ihr vielleicht Tipps in den Kommentaren da lassen könnt. Wenn ja, dann lasst mal Tipps in den Kommentaren, in den Kommentaren da. Und ja, dann würde ich sagen, schönen Tag noch. Haut rein. Und tschüssle. Bui.